Willkommen zum letzten Video dieser Videozyklusreihe. Ich bin Lisa und werde dich durch dieses Video führen. Heute zeige ich dir, wie du den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache von drei Zahlen auf zwei verschiedene Arten bestimmen kannst. Hierfür solltest du dir die bisherigen Videos dieser Reihe angesehen haben denn du solltest bereits wissen, wie man den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste gemeinsame Vielfache mit Hilfe der Teiler- und Vielfachenmenge und mit Hilfe der Primfaktorzerlegung bestimmen kannst. Bevor wir beginnen, solltest du dir ein Blatt Papier und einen Stift holen. Ich werde dir am Ende ein paar Aufgaben geben, die du eigenständig lösen kannst. Ich zeige dir zu Beginn, wie man den größten gemeinsamen Teiler von drei Zahlen auf zwei unterschiedliche Arten berechnet. Gesucht ist der größte gemeinsame Teiler der Zahlen 10, 12 und 16. Bei der ersten Variante wird der größte gemeinsame Teiler mit Hilfe der Teilermengen bestimmt. Wenn du die Teilermengen allein aufschreiben möchtest, drücke jetzt auf Pause. Ich blende dir jetzt die Teilermengen der drei Zahlen ein. In weiterer Folge habe ich die Teilermengen nun verglichen. Man muss jetzt jene Teiler finden, die in allen drei Teilermengen enthalten sind. Außer der 1 haben sie als zweiten gemeinsamen Teiler noch die Zahl 2. Da 2 größer ist als 1, ist 2 der größte gemeinsame Teiler der Zahlen 10, 12. Und 16. Für die zweite Variante wird die Primfaktorzerlegung der drei Zahlen benötigt. Wenn du diese allein berechnen möchtest, drücke jetzt auf Pause. Ich blende dir hier die Primfaktorzerlegung von 10, 12 und von 16 ein. Als nächstes vergleiche ich nun die Primfaktoren. Gesucht sind jene Primfaktoren, die in allen drei Primfaktorzerlegungen vorkommen. Hier ist das die 2. Jetzt haben wir auf zwei Arten gezeigt, dass der größte gemeinsame Teiler von 10, 12 und 16 2 ist. Nun möchte ich dir zeigen, wie man das kleinste gemeinsame Vielfache von drei Zahlen auf zwei unterschiedliche Arten bestimmen kann. In der zweiten Aufgabe ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 4, 6 und 8 gesucht. Variante 1 zeigt die Herangehensweise über die Vielfachenmenge. Möchtest du die Vielfachenmenge der drei Zahlen allein anschreiben, dann drücke jetzt auf Pause. Ich blende dir nun die vielfachen Mengen der drei Zahlen ein. Ich habe unter den ersten sechs Vielfachen bereits ein gemeinsames gefunden. Das kleinste Vielfache, das in jeder der drei Vielfachen Mengen vorkommt, ist 24. Daher ist das kleinste gemeinsame Vielfache 24. Nun zeige ich dir, wie du das kleinste gemeinsame Vielfache von drei Zahlen mit Hilfe der Primfaktorzerlegung bestimmen kannst. Dafür wird wieder die Primfaktorzerlegung der drei Zahlen benötigt. Möchtest du diese allein berechnen? Drücke jetzt auf Pause. Ich blende dir die Primfaktorzerlegungen ein. Es werden nun die Primfaktoren der größten Zahl unterstrichen. Ich schaue mir nun an, welche Primfaktoren ich bereits unterstrichen habe. Die 2 habe ich bereits einmal unterstrichen, also kann ich sie sowohl bei der 6 als auch bei der 4 abhaken. Bei der Zahl 8 und bei der Zahl 4 gibt es immer noch Zweier. Daher kann ich auch bei der Zahl 4 den Zweier abhaken, weil ich ihn bei der Zahl 8 bereits unterstrichen habe. Ansonsten haben Sie keinen weiteren gemeinsamen Primfaktor, der in jeder Primfaktorzerlegung vorkommt. Also unterstreiche ich auch noch den letzten Primfaktor. Um das kleinste gemeinsame Vielfache berechnen zu können, werden alle unterstrichenen Primfaktoren multipliziert. Diese ergeben 24. Welche der beiden Varianten du in Zukunft anwenden möchtest, hängt davon ab, welche dir besser gefällt. Probiere es jetzt aus. Ich habe hier vier Aufgaben aufgeschrieben. Nimm dir Stift und Papier und löse diese Aufgaben. Wähle jene Variante, die dir leichter fällt. Pausiere das Video und los geht's. Im Anschluss werde ich dir die Lösungen einblenden. Du hast alle Aufgaben gelöst? Dann vergleiche jetzt die Ergebnisse. Das war der Videozyklus zu den Teilern und Vielfachen bzw. zum größten gemeinsamen Teiler und zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Ich hoffe sehr, die Videos haben dir gefallen. Sei auch du wieder dabei, wenn es beim nächsten Mal heißt, Mathematik macht Freude, Freunde.